Ganz ganz herzlich willkommen zu mister Bauer Gaming. Wir bereiten heute ein Let's Play vor, das wahrscheinlich sehr lange dauern wird und zwar handelt es sich dabei um eine Survival Serie. Basiert ist die Serie auf den Survival Mod, der sowohl im Mod Hub wie auch bei Farming -simulated 22 mods.com veröffentlicht worden ist. Der Mod bringt einiges an Einschränkungen ins Grundspiel rein und zwar gehen wir kurz die Liste durch. Beim Job können keine Geräte geliehen werden. Es können keine Kredite aufgenommen werden. Auch bei den Aufträgen können keine Geräte gemietet werden. Es kann auch nicht geschlafen werden. Das heißt, durchspielen oder halt mit der 120-fachen Geschwindigkeit vorspulen, wenn es notwendig ist. Bei der Suche nach äh, meinem Startland habe ich äh, das Feld 40 gefunden. Äh, wird wahrscheinlich alles erfüllen, was ich am Anfang brauchen. Also habe ich es gekauft. So, das Feld 40 wird auf jeden Fall äh, zwei Funktionen. Beinhalten und zwar wird ähm, werde ich hier erstmal ein Teil in eine Zone umbauen, wo ich Gewächshäuser, Gewächshäuser hinstellen kann. So. Ähm, während wir in der Zeitraffer äh, hier ein bisschen sehen, was ich umgebaut ähm, habe, ist mein Gedanke, kann ich mal kurz über meinen Gedankengang hier sprechen. Also wir werden auf jeden Fall ähm, mit zwei Gewächshäusern starten hier, die auch direkt verkaufen, ne? damit wir irgendwie vom Start her etwas haben, was... Ähm, ja, vom Start her etwas haben, was uns regelmäßig ein bisschen Geld reinbringt, ohne dass wir einen zu großen Aufwand haben mit Palettenstapeln und so weiter. Ne? Wir müssen auch daran denken, dass wir die Materialien oder die Maschinen erstmal alle kaufen müssen. Geliehen wird nichts. Das heißt, ähm, wahrscheinlich haben wir auch nicht das nötige, ähm, nötige Startkapital, um jetzt dann mit Frontlader und Anhänger und so weiter alles zu starten, damit die Paletten dann auch ähm, hingebracht oder geliefert werden können. So. Auch werde ich dem Feld hier quasi zwei Nutzen geben. Das eine ist ein Hofbereich, wo wir eben, wo ich dann eben die zwei Gewächshäuser hinstelle. Und der andere Bereich wird als Wiese benutzt, damit wir oder damit wir dann auch entsprechend entweder mit Gras oder Heuverkauf, eventuell sogar irgendwann mal Silageverkauf, auch noch Kapital anhäufen können. Ich spiele auch mit dem Gedanken, auf einem zweiten Kanal etwas Einkommen zu generieren. Und hier wäre ich froh, wenn ihr mir mitteilt, auf welchem kanal das sein soll ob das A, die haltung ist also ich habe hier an schafe oder hühner gedacht oder ob die forstwirtschaft etwas ist wo wir den zweiten einkommenskanal kreieren oder ja beginnen wollen ganz ehrlich gesagt die Holzwirtschaft ist nicht mein Ding. Also, ich würde es bräuchte schon sehr viel Überzeugungsarbeit eurerseits, mich zur Forstwirtschaft zu bringen. Aber lasst uns erstmal die beiden Gewächshäuser hinstellen. So. Ich baue die so nah zusammen, weil die direkt verkaufen werden, das heißt wir brauchen den Träger nicht, um die Paletten wegzuschaffen. Das spart uns schon mal ein bisschen Raum und vor allem auch ein bisschen Arbeit. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass wir dadurch eine Einbuße von ca. 35% haben im Vergleich zur manuellen Auslieferung. Es ist halt aber einfach so, dass wir versuchen wollen, natürlich mit, an, mit dem zweiten Kanal zusätzlich auch noch Geld zu generieren. Wir schauen gleich nochmal hier, wir stellen doch die Treibhäuser gleich mal ein. Wir gehen gleich mal rein und stellen die direkt auf direkten Verkauf. So. Und zwar machen wir hier die Produktion an für alle Produkte. So gibt es vielleicht ein bisschen einen Ausgleich in den Preisschwankungen. So. So, als nächstes schauen wir dann mal auch unsere, oder die Einstellungen an, damit wir äh, klar sehen, was eingestellt ist und wie wir spielen werden. Also, Speicherintervall bleibt 15 Minuten, Skalierung wird dann hochgestellt auf zweifach, sobald wir starten, Schwierigkeitsgrad machen wir auf schwer. Dann machen wir zwei Tage pro Monat. Alles andere bleibt stehen. Fruchtzerstörung an, Flügen an, Lesesteine an, kalken an und Kraut an. Dann die Helfer dürfen nichts kaufen, selber kaufen. Und wir haben auch manuelles Ankuppeln eingeschaltet. Dann gehen wir zu den normalen Einstellungen. Dann lassen wir eigentlich auch alles so stehen, wie es ist. Ich habe da ein paar Sachen ein bisschen hochgestellt. Die Lenkgeschwindigkeit, Richtungswechsel, manuell. Der Tacho wird die Motorendrehzahl anzeigen erstmal, weil ich... Ich denke schon, dass wir ja mit einem manuell geschalteten Trecker starten. Alles andere bleibt wie gehabt. Ganz normal, Standard. Dann lass uns mal überlegen, ein bisschen nur überlegen, wie wir starten werden. Und zwar habe ich mir überlegt, auf jeden Fall ein traktor, der wahrscheinlich so im Wert um die 50.000 sein wird. Also ich denke hier an den C-Tor oder ähm, ja, in, so in dieser Größenklasse wahrscheinlich dann ähm, anzufangen mit einem Wassertank. Und äh, das war es dann eigentlich schon fast. Ja. Jetzt kommt dann das ins Spiel, wo ich auf eure Kommentare warte, wie wir, was wir noch hinzufügen, ob das Schafe sind oder ob das Hühner sind. Ansonsten will ich auf jeden Fall versuchen, noch eine Spritze ähm, zum Inventar hinzuzufügen, damit wir Dünge wie auch... Pflanzenschutzaufträge machen können. Frage ist halt, ob diese langfristig wirklich gewinnbringend sind, weil ich konnte das noch nicht bestätigen, dass die wirklich mit dem ähm, nicht wirklich Gewinn bringen, da ja der, die, der Dünger und die den Pflanzenschutzmittel auch gekauft werden muss, das werden wir dann natürlich gemeinsam vergleichen, sobald wir gestartet haben. Die andere Frage ist halt: Anstatt eine Spritze einen Gruber oder einen Flug und dann nur Flug- und Düngeaufträge, nee Flug- und vielleicht Gruppeaufträge zu machen, da ist er wahrscheinlich ein bisschen langwieriger. Weiß nicht, ob wie das ankommt, ob ich dann wirklich daran auch Spaß habe. Aber das ist ja eher im Hintergrund, ob ich dann Spaß habe dran, weil es geht ja darum, dass wir gemeinsam Spaß haben und den Wertegang halt dann sehen, wie das Ganze sich entwickelt, wie wir vorwärts kommen und so weiter. So, ich glaube, das ist es erst einmal mit den Voreinstellungen, mit dem Prolog hier. Ich möchte euch nochmal bitten, kommentiert doch unter dem Video, wie wir oder was wir noch hinzufügen. Ob das Schafe oder Hühner sind und ob eventuell die Investition Richtung Forst geht, was ich, wie schon angezündet, nicht unbedingt der große Fan und Freund bin. Oder ob das mit der Gedanke mit der Spritze doch einigermaßen dahin führt, wo wir eine Zukunft sehen können in diesem Projekt hier. Definitiv ein langfristiges Projekt. Ich möchte jetzt noch keine Aussage machen, aber ich denke so 50 bis 100 Kapitel möchte ich auf jeden Fall machen und dann einfach mal schauen wie weit wir kommen sollen dann ich hoffe dass ich den einen oder den anderen damit begeistern kann wenn ja dann lasst mich doch das bitte wissen lasst mich bitte wissen was anders was ich anders machen könnte und ähm, ja, Verbesserungsvorschläge oder Anstöße sind herzlichst willkommen. Jedes Like, da ich ja ein ganz neuer YouTuber bin, also ich starte ganz bei Null jetzt mit meinem Kanal über den LS. Ähm, Würde mich natürlich freuen, wenn ich ein Like bekäme und natürlich umso mehr, wenn jemand sich dazu entscheiden könnte, ein Abo dazulassen das wäre der hammer danke fürs zuschauen danke danke danke und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten kapitel ich hoffe dass wir das gleich morgen dann rausbringen können. Ähm, da alles neu ist dauert das bei mir alles noch ein bisschen länger bis ich dann irgendeine routine äh, gefunden habe und so weiter ganz herzlichen dank Lasst einen Daumen da, ein Abo da, teilt es mit meinen euren Freunden. Tschüss, adieu und au revoir.